Deine Dorfbewohner sterben dir weg oder haben einfach schlechte Laune, weil sie nichts zu essen haben. Das können wir ändern. Die Landwirtschaft ist in Going Medieval sehr wichtig. Lass uns zusammen reinschauen, was wir da alles machen können. Willkommen zurück in unserem Valley Safe Game mit Alex, Phil, Ina, Rubine, Stefan und Simone. Und wir schauen uns an, was kann denn so die Landwirtschaft? Ganz wichtiges Element neben Wild ist die Landwirtschaft und ihr könnt eure eigenen Pflanzen anlegen, um da den Winter zu überstehen und euren Keller voll zu hauen. Schauen wir uns einfach mal an, was es so für verschiedene Arten gibt und wie ihr sie bauen könnt. Und zwar habt ihr hier unten den Bereich und könnt dann über, ja jetzt hier bei mir Kohlfeld, bei euch vielleicht was anderes, einmal draufklicken und hier unten könnt ihr dann die Varianten wählen, ja, was ihr gerne anbauen wollt. Bei mir lief immer Kohl ganz gut und Karotten, deswegen habe ich hier oft gebaut. Ihr könnt dann einfach draufklicken und ein Kohlfeld ziehen. Ihr seht jetzt gerade, da ist schon so ein zweier Kohlfeld. Wenn nachher Feuer und so weiter in das Spiel reinkommt, empfehle ich euch immer so einen Platz zu lassen oder auch Krankheiten. Pflanzenkrankheiten gibt es auch. Lasst immer so ein bisschen Platz zwischen euren Feldern, sodass nicht direkt alles kaputt geht. Das wird aber wahrscheinlich erst kommen, wenn das Spiel ein bisschen weiter ist. Sonst könnt ihr so dann eure Felder hier ähm, anpflanzen, kein Problem. Zieht einfach immer so, wie ihr es auch ja, im echten Leben, sage ich jetzt mal, kennen würdet. ja Einfach so ein paar Bahnen und die Dorfbewohner kommen dann nacheinander und äh, bauen euch dann dieses Feld hier auf. Dafür müsst ihr in den Tätigkeiten Anpflanzen bei irgendwen priorisiert haben, damit es auch ein bisschen schneller geht. Also sollte gleich Ina schon anlaufen und äh, ja, das Feld bepflanzen. Da kommt Ina auch schon angelaufen und bestellt die Felder, macht erstmal Unrat weg, der im Weg ist und wird dann so gesehen das ganze Feld aufbauen und kriegt auch noch schöne Erfahrungspunkte dabei. In der Beschreibung seht ihr auch noch, wie lange zum Beispiel Kohl braucht. Kohl braucht 17 Tage und hat den maximalen Ertrag dann in 5 Tagen und die Anzahl der Ernten ist einmal. Ja? Und so könnt ihr sehen, wie viel ungefähr diese ganzen Pflanzen bringen. Und ja, zum Beispiel könnt ihr den Johannisbeerstrauch fünfmal abernten. Und das ist dann schon wirklich eine, eine richtig gute Sache. Denkt auch daran, dass ihr Heilkräuter haben müsst. Heilkräuter sind wichtig, um nachher diese Healing Packs zu machen. Ähm, dafür schauen wir jetzt auch mal in die Forschung rein, damit ihr ungefähr wisst, wann ihr etwas bauen könnt. Und zwar braucht ihr für die Landwirtschaft erst einmal Architektur, das braucht ihr für alles. Und ihr braucht dann noch Landwirtschaft. Beides kostet 15 Chroniken. Ihr braucht also insgesamt 30 Chroniken, um die Landwirtschaft freizuschalten. Nachher ist es auch wichtig, dass ihr Kochen freischaltet, weil ihr nämlich so die Möglichkeit habt, auch üppige Mahlzeiten, die einfach die Zufriedenheit erhöhen und auch satter machen, herzustellen. Dafür braucht ihr auch noch ein paar mehr Pflanzen, denn die üppige Mahlzeit besteht aus mehreren Elementen. Ein Schritt, den ich in diesem Safe Game noch gar nicht freigeschaltet habe, das ist nämlich hier Nahrung haltbar machen, verpackte Mahlzeit. Darauf solltet ihr auch hinarbeiten. Am Anfang reicht es aber auch, wenn ihr einfach eure Nahrung verarbeitet und sie dann in den Keller legt. Meine Guides über Going Medieval laufen alle in Kooperation mit lightgames.de. Schaut da mal rein, tolle Seite über Twitch, YouTube und die ganze Gaming-Welt. Und da findet ihr auch diesen Landwirtschaftsguide über Going Medieval. Äh, Link ist unten in der Beschreibung. Äh, findet ihr auch noch ein paar Detailinformationen, die ich hier jetzt gerade nicht erwähnt habe. Und danke schön fürs Reinschauen und weitergehen. Um eure Nahrung zu verarbeiten, reicht ein ganz normales Lagerfeuer. Dort klickt ihr auf Produkte, ja, und fügt so eine Mahlzeit hinzu und sagt einfach, wie viele Mahlzeiten ihr haben wollt. In meinem Beispiel habe ich hier schon gesagt, okay, wir wollen mindestens 40 Nahrungseinheiten haben auf Vorrat. Dann geht ihr einfach auf bis folgendes und schreibt 40 rein. Und so wird immer nur Essen produziert, wenn von diesen 40 was weggeht. Und das ist besonders nachher hilfreich, wenn es dann zum Winter hingeht dann habt ihr immer 40 Stück auf Lager und sobald keine Nahrung mehr, Rohmaterialien verfügbar sind, habt ihr trotzdem 40 Stück auf Lager und könnt so noch ganz gut über die Runden kommen. Ja, das große Thema Keller. Keller ist wirklich äh, in diesem Spiel recht schwierig. Wir haben jetzt hier einen Innenbereich, 1, minus 1,8 Grad. Es verrottet also nicht. Die Sachen verrotten nur, weil sie auf dem Boden liegen. Denn sobald ihr einen Holzboden einbaut, geht die Temperatur hoch und ihr seid wieder über einen gewissen Grad. Da weiß ich auch noch nicht so recht weiter, da scheiden sich die Geister. Auf Ebene 4 habe ich meine Rohmaterialien gebunkert. Und meine richtige fertige Nahrung habe ich auf Ebene 3 gemacht. Und da seht ihr auch schon, äh, da habe ich jetzt ungefähr 1,1 Grad mit dem ganzen normalen Holzboden. Äh, das heißt, die Nahrung wird nicht verrotten, unter 3 Grad verrottet nicht. Und äh, weil ein Boden drin ist, äh, verrottet die Nahrung auch nicht. Wegen dem Boden. Und so würde ich euch einfach empfehlen, dass es für mich am effektivsten einfach weiter oben, wo es wärmer ist, könnt ihr ruhig hier die ganzen Johannisbeeren und Karotten und so weiter, die ganzen Rohmaterialien lagern. Und da, wo es weiter unten noch ein bisschen kälter ist, dann die fertigen Nahrungsmittel. Und versucht dann möglichst viele Nahrungsmittel fertig zu machen, sodass ihr dann gut über den Winter kommt. Hier seht ihr auch schon, die Dorfbewohner sind fleißig, haben den Kohl schon abgebaut und tragen ihn gerade ins Lager hinein. Es regnet und damit äh, möchte ich auch bei Guide beenden. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Die Landwirtschaft ist sehr wichtig gegenüber ähm, dem Wildfang. Schaut, dass ihr am Anfang gut ein paar Sachen habt. Und dass ihr ähm, auch nicht zu so viel macht, dann verrottet es. Ja, So ein paar Felder, wie ihr hier seht, ungefähr, das reicht für den Anfang. Damit kommt ihr locker über die Runden. Ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Guide dabei. Wenn ihr Bescheid wissen wollt, dann drückt auf Abonnieren und macht die Glocke an. Dann verpasst ihr auch nichts. Äh, der nächste Guide wird demnächst auch kommen. Bis dann. Tschüss.